Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch eins sagen. Ich hab's euch ja gesagt. Exactly as predicted, wie einige andere Influencer-Spasten da draußen denken, äh, sagen würden. Ähm, sorry. <lacht> Das, was wir hier gesehen haben, ist definitiv äh, utopisch gewesen. ja Also, ich kann euch kurz erklären, was hier passiert ist. Und zwar wurden gestern 98.000 Bitcoins auf Binance gehandelt, im, im Handelsper Tether. Und das Ganze in 15 Minuten. Und das hat den Preis auf 48.168 US-Dollar Tether gebracht. Ja, pro Bitcoin. Dass da was nicht stimmt brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Allerdings ist es genau das, was ich gesagt habe, was hier passiert ist. Wir haben im Dollarbereich haben wir genau diesen Bereich erreicht, ja? Hier. Das war mein Bereich, den wir erreichen sollten und diesen Bereich haben wir erreicht. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen und ich denke, da ist auch alles gesagt, wenn man sich das anguckt. Wir haben hier einen Einstieg vom Rave Reader bekommen, also ein Re-Entry, nachdem wir dann praktisch hier diesen Trendwechsel hatten. Und ähm, ja, seitdem haben wir hier ein Prozentwachstum von, gehen wir von hier aus aus, meinetwegen mh, hier haben wir schöne, 25% reiner Kurseinstieg. Oh. Ich möchte auch einmal kurz zeigen. Am 3.7.2021 habe ich als erstes, oder als, äh, äh, ähm, nicht als erstes, sondern äh, zuerst diesen Trade hier gepostet. Dann hatte ich ihn nochmal gepostet. Und zwar... 15.07. Ja, dort haben wir dann Entry 1 und 2 erreicht, und dann später Entry 3. Und dann waren wir mit der ganzen Position drin. Dann haben wir gestern, äh nicht gestern, vorgestern, wie viel haben wir heute? Haben wir vor zwei Tagen das Take Profit Nummer 1 erreicht und ähm, danach alle Targets erreicht. Ja. Ähm, wir können auch gerne mal kurz beim Bitcoin reingehen. Ähm, da habe ich... Die, ersten Chance, die erste Chance für die Bären, eine Korrektur zu starten. Mal sehen, ob sie es schaffen. Ich habe bewusst noch kein SL nachgezogen. Ja? Weil es hätte auch sein können, dass wir erst eine Korrektur nach unten sehen und dann praktisch die Bewegung nach oben. Diese Bewegung hier ist eigentlich fertig. Bedeutet, wir könnten hier rein theoretisch Short-Positionen aufbauen. Ist es mir zu heikel? Ja, es ist mir eindeutig zu heikel. Warum ist es mir zu heikel? Wir gucken uns als allererstes mal kurz an, was so mein Forecast zeigt, den ich hier eingezeichnet habe. Ja, okay, Wir haben hier zwar diese Wellenbewegung innen drin nicht gesehen, sondern einfach nur eine ganz stinknormale Welle nach oben, was jetzt natürlich einige Punkte wie soll ich sagen, einige Dinge zum Vorschein bringen könnte, die wir vorher halt eben noch nicht auf dem Schirm hatten. Wir gucken uns das jetzt genauer an. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, dass er hier dreht und dann praktisch weiter nach unten korrigiert. Wir haben aber ebenfalls auch die Möglichkeit, dass wir hier nochmal den Widerstand anlaufen und von dort aus weiter nach unten korrigieren. Und dann haben wir wiederum nochmal die Möglichkeit, dass wir das sehen, was wir 2017 am Top gesehen haben. Und zwar nach dem ersten Crash kommt eine Korrektur, die nochmal ähnlich weit nach oben geht. Und zwar, dass wir eine Korrektur sehen, die folgt. Von hier... nach unten und dann hierhin, um dann den Move hier zu starten. Ja. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass wir den Bereich hier oben anlaufen, das kann ich jetzt aktuell noch nicht sagen. Kommt drauf an, was Tether jetzt sich wieder an, einfallen lässt, wie viel da wieder gedruckt wird und so weiter und so fort. Hm. Es ist schon interessant, denn äh, nicht nur ich war derjenige, der vor diesem Pump gewarnt hat bzw. gesagt hat, da stimmt irgendwas nicht, sondern es waren auch einige andere Leute im, äh, im, ähm, im Bereich äh, der, der TA, technischen Analyse und, und so weiter, auch hier im Crypto Talk. Ja. Übrigens Crypto Talk findet ihr unten den Links in, Link in der Beschreibung. Ähm, wenn ihr Interesse habt, äh, solche Setups zu erhalten, ja, das sind... Ähm, so freiwillige Setups, die der Dennis und ich so von uns geben, <lacht> äh, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, äh, das ähm, auch zu bekommen. Und zwar, indem ihr einfach eine Nachricht an uns schreibt, entweder an den Dennis und mich ähm, oder direkt in den Crypto Talk. Und dann äh, melden wir uns mit den Infos bei euch. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir momentan eine super schöne Aktion am Laufen haben. Und zwar, wenn man sich mal anguckt, was andere... Communities für VIP-Channels haben, wo man 0,1 Bitcoin für einen Monat ähm, als Beitrag entrichten muss. Ähm, wir haben momentan die Möglichkeit, euch zu sagen: Wir haben ab heute, also nicht ab heute, sondern schon seit vorgestern oder so, aber bis zum 2.8. gibt es die Möglichkeit der äh, Lifetime-Mitgliedschaft ähm, in unserer Academy. Und da habt ihr die Möglichkeit für 0,12 BTC eine Lifetime Mitgliedschaft, also einen einmaligen Beitrag zu entrichten und dann wirklich von ähm, unserem unserer Community, unserer Erfahrung und so weiter ähm, zu profitieren. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Trade hier genau diesen Betrag reinbekommen habt oder sogar das Doppelte davon, um dann wirklich zu sagen, alles klar, Kevin, Dennis, wir wollen eine Lifetime-Mitgliedschaft wollen mit euch gemeinsam diesen Weg gehen und ja, wie immer das ist keine Handelsempfehlung oder sonstiges, was wir dort posten, sondern das ist lediglich das, was wir selbst tun, ja, also es ist ein Weiterleiten von Informationen, nur damit wir da uns nicht falsch verstehen. Wenn ihr also Interesse habt, einfach unten in die Beschreibung reinklicken, auf den Crypto Talk oder direkt mich und den Dennis, Dennis bei Telegram ähm, kontaktieren. Ich denke, ich, wir müssen niemandem irgendwie mehr beweisen, dass wir hier bei YouTube definitiv zu den Top-Leuten gehören, die leider keine Aufmerksamkeit bekommen, weil wir die Wahrheit sagen. Aber so ist das nun mal. Das wäre, wie gesagt, die Bewegung, die ich... Äh, mir denken könnte, die geschehen wird, wenn der Bereich hier fällt. Alle werden long getriggert sein, jetzt in dem Moment wahrscheinlich schon und äh, dann ist halt eben die Zeit, um Shorts zu eröffnen. Wir gucken uns mal an, was der Dollarindex im Gegensatz dazu gemacht hat. Der Dollarindex ist ebenfalls noch über der Widerstandszone beziehungsweise über dem Diamond Pocket, das bedeutet für mich momentan, ich sollte hier beim Bitcoin definitiv die Füße stillhalten. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich aktuell noch kein neues Setup poste. Ich möchte abwarten, was passiert. Können die Bullen es schaffen, diesen Bereich hier oben anzulaufen? Ja. Könnte man dort eine Short-Position eröffnen? Kann man machen. Werde ich das machen? Nein. Ich werde abwarten, was der Kurs hier macht. Es bringt nichts für mich, zu sagen, okay, ich werde jetzt hier, ähm, ich werde jetzt hier meine ähm, Position meine Position eröffnen, um Short zu gehen. Das äh, wäre absolut Schwachsinn, meiner Meinung nach. Weil jetzt ist hier gerade noch alles offen. Ja? Wir haben zwar hier das mögliche Diamond Pocket erreicht, ja, aber letztendlich ist mir das ganze noch ein bisschen zu heiß ja, ähm, wir sind durch dieses diamond pocket durch ja wir haben hier in dem bereich unseren trade komplett geschlossen weil ich gesagt habe okay lieber diesen gewinn mitnehmen anstatt irgendwie jetzt äh, mit verlusten zu leben wenn das ganze dann wieder nach unten geht um sich dann zu ärgern also lieber take profit alles mitnehmen und dann ist gut die sache ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr einen schönen Start in die Woche habt und ähm, vermute, dass wir jetzt auf diesem Pump hier, wenn er diesen Bereich nicht durchdringen kann, den nächsten stärkeren Abverkauf sehen werden. Ich melde mich zurück, sobald was Neues passiert. Ich werde nicht mehr alle zwei, äh, zweimal die Woche ein Video posten, sondern immer nur dann, wenn etwas passiert. Und ja, ich hoffe, ihr habt diesen Trade mitgetradet. Macht's gut. Das war's von mir, euer Krypto Sagi von der Bullverse Bear Academy.